Anmal, gehe ich gerne ins Museum. Da gibt es ja einiges zu bestaunen, je nachdem, was man so mag. Edelsteine, schöne Schmuckstücke, alte Bilder. Oder vielleicht doch lieber Knöpfe, kaputte Handwerksgegenstände. Oder was es sonst noch alles so zu sehen gibt. Wenn man durchs Museum guckt, kommt mir immer wieder der Gedanke, wie merkwürdig doch der Wert von Dingen ist. Manche Sachen würden, sind so teuer, dass eine Menge Leute sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben würden. Und andere sind nur für das Museum relevant. Und für mich. Weil ich gucke mir die Dinger eigentlich viel, viel lieber an, als die großen und teuren Sachen. Woran sehe ich eigentlich, dass etwas kostbar ist? Wahrscheinlich daran, dass man traurig wäre, wenn es weg ist. Oder dass man bereit ist, eine Menge einzusetzen, um es zu bekommen. Und je wichtiger es ist für das eigene Leben, desto kostbarer ist es. So gesehen sind keine der Gegenstände im Museum so wirklich kostbar für mich. Aber andere Sachen dagegen schon. Wirklich kostbar ist es, wenn der Verlust dieser Sache so schlimm ist, dass es einen an die Identität, an das eigene Leben geht. Der Spruch für den heutigen Tag erzählt von so einem Schatz, der einem so kostbar ist. Das Wort Gottes ist ein kostbares Gut, das dir anvertraut ist. Bewahre es durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das Wort Gottes, die Wahrheit, dass Gott alle Menschen liebt und wir einander lieben sollen, ist etwas, das uns anvertraut ist. Die Frage ist natürlich, wie gehe ich mit diesem Schatz um? Stelle ich ihn mir in die Vitrine? Schön, aber bedeutungslos? Oder nehme ich ihn in mein Leben hinein? Das hätte dann weitreichende Folgen denn Gottes Liebe verpflichtet. Wenn das Wort Gottes seine Kraft entfaltet, dann kann ich eigentlich nicht schweigen, wenn Unrecht geschieht, wenn Hass regiert oder wenn Menschen auf der Strecke bleiben. Dann fordert dieser Schatz in meinem Leben Worte und Taten. Amen.